Foto Moment, an Aufnahme läuft. Ich mache jetzt wieder den Videoteil dazu. Genau. Also alle, die jetzt hier nur hören, dürfen jetzt einmal rübergehen auf YouTube. Der Link ist dann in den Show Notes. Dort äh, findet ihr nämlich die zugehörigen Bilder zu unserer Bilderbesprechung und alle, die jetzt auf YouTube sind und gerade sich wundern, warum das so mittendrin anfängt. Wir haben gerade schon eine gute Stunde geredet. Das findet ihr auf vrind.de im entsprechenden Podcast zum Hören. So, Also, der Videoteil zum Podcast. Habe ich das nicht schön übergeleitet? Das hast, du, hast du das irgendwo aufgeschrieben? oder hast Nee, du das, das dem, kam äh, ganz spontan aus meinem linken Hirn. Geil. Wir haben drei Bilder. Also viele Bilder sind gekommen. Naja, also können schon noch ein paar mehr sein. Also haut rein. Aber unter denen, die gekommen sind, habe ich drei Bilder rausgesucht. Das erste Bild heißt, Moment, ich, nicht die Reihenfolge, die da ist, Holger, sondern okay. ich geb, muss dir die Reihenfolge, wir fangen mal an mit, hä? Was? Hä? Moment. Ich habe ich hab hier ein falsches Bild aufgemacht. Nee, hast du nicht. Ich denke auch die ganze Zeit, ich habe ein falsches Bild aufgemacht und die sind einfach beknackt benamst. Ähm, Be wir benannt. Wir fangen an mit Fischauktionen. Fischauktionshalle Was? unter Wasser. Land unter ist das, ne? Land unter im, im, in unserer Tabelle hier, ja. Okay. Genau. <lacht> äh, die Fischauktionshalle unter Wasser. Shodan F. hat dieses Bild hier reingestellt und naja, es ist, es ist wieder eine dieser Hamburger... Ähm, Genau, die haben es gut. Die haben überall Wasser, was immer Hoch, geil aussieht. Ja. Hoch, Hochwasser und Wasser ist halt tatsächlich. <lacht> genau, Wasser auf dem Boden. Das ist immer geil. Also wir, wir schauen quasi vorne rein in die offene Türe der Fischauktionshalle in Hamburg. Und da ist äh, ja Wasser auf dem Boden und vorne noch so ein rot-weißer so rot Plastebendel, dass man da nicht rein darf. Aber die Türe steht offen und... Es ist ein schön, also ich mag das Bild, es ist ein relativ, ich mach's mal ein bisschen größer, ein relativ geil symmetrisch, simples Bild, es ist aber super schön symmetrisch, die, die senkrechten Linien, senkrecht, es wirkt sehr aufgeräumt, äh, dann hast du hinten noch diese, diese Glas, äh, wie nennt sich das? Ähm, äh, und äh, Glas. Äh, Fresco, nicht Fresco, ähm, Oh, Kirchenfenster stained, halt. Stained ja. Glass heißt es auf Englisch. Also bunte, bunte Scheibe aus einzelnen Teilen. Das genau. Eine, bunte keine Scheibe. Ahnung, gibt es einen Fall? Das, das, natürlich gibt es dafür einen Namen und der liegt mir auch auf der Zunge. <lacht> Kirchenfenster halt. Ja, so also, Kirchenfenster aber halt halt in, in, in, in Säkular. Oh. Ähm, oh, wir, haben, wir haben da also ein, eine, eine Und dann halt die Wasserfläche, die da eigentlich nicht hingehört. Und ich mag so Bilder deshalb, weil sie so das Normale so ein bisschen unnormal machen. Also mhm. sie, sie die, sie zeigen so Dinge, die so eigentlich Nicht zueinander gehören. Nicht zueinander ja. gehören. Da, Ich mag ja zum Beispiel so, weiß nicht so Deshalb mag ich auch zum Beispiel so Filme von Tarkovsky, weil da hast du dann plötzlich irgendwelche Räume, in denen Sand auf dem Boden ist, der da nicht hingehört oder so. Aha, ganze, also abgefahrene, eher surreale Geschichten. Und das hier, das hat was Surreales. Und deshalb finde ich es toll. So vom, vom Optischen her, ja, ist halt ich weiß nicht, ob ich es noch ein bisschen anders belichtet hätte oder vielleicht auch nachbearbeitet hätte. Ähm, aber so die Symmetrie und so, das passt alles schon ganz gut. Also, äh, das Flatterband macht mich irre. Absolut. Es macht mich komplett irre. Ich hätte das, glaube ich, abgerissen, bevor ich es fotografiert hätte. <lacht> <lacht> so, ähm, zweites Bild ist die Donauquelle. Ja. Die Donauquelle. Jetzt muss ich schauen, ob ich die Das hier... ist die Donauquelle? Also ich meine, die Original-Donauquelle? Ich muss ja mal, da fängt die Donau an? Das weiß ich nicht, ob da die Donau okay. anfängt, aber... Das finde so ich ja an sich schon vollkommen faszinierend. Wenn, schon stell dir mal vor, da... Ja. Ich muss, das gibt's ich muss, auch Sorry, das Video, das ist, das ist, das, jetzt hat sich das Bild gerade etwas normalisiert. Ähm, ja, ähm, das äh, also von Werbig. Das dass die Donau quer ist ja krass. Ich weiß es nicht, aber es ist ein Ich gucke gerade gu, in der Wikipedia, da gibt es ein ähnliches Foto, das aber einfach nur wesentlich schlechter aussieht, weil das auch voller Menschen ist und die haben alle komische Klamotten an. Also wir sehen, wir sehen eine, eine irgendwie eingefasste Wasserfläche, die ist quasi von einem, ja, von so einem, von so einem Fußweg umgeben mit einem, mit einem ornamentalen Geländer und unten in diesem ja, Für diesen Brunnen sieht es aus, so ungefähr wie ein großer Brunnen ja. sieht es aus. Da ist halt eine Wasserfläche, die äh, unten unter Wasser beleuchtet ist. Da siehst du dann so verschiedene, ja, was ist das? Seetangartige Gebilde, so, so Moos und so Zeug, was da ja. schwimmt. War wieder ein falscher Begriff, wahrscheinlich. Oh, und, Dro und, Dro und, Dro und droben, <lacht> Seegras. droben Seegras. <lacht> Seegras. nein, das ist eben nicht, weil es ist eine Quelle. Es ist irgendwas Grünes halt unter Wasser. Und äh, dann spiegelt sich in dieser Wasserfläche, die unglaublich glatt ist, also da ist kein ja. Windchen und gar nichts, sondern das ist einfach ein Spiegel. Darin spiegelt sich wieder eine Kirche, die darüber thront, aber dann durch die Spiegelung darunter thront, sozusagen. Und diese, auch das hat für mich was sehr Surreales. Diese, Total. Diese ja. unter Wasser beleuchtete Landschaft mit diesem komischen, ja, so ein Halbkreis von diesem. Ja, das ergibt Fassung halt alles keinen Sinn. So, das grüne und, auch und das künstliches Licht und. und, äh, und ja, hat ja. Hat mich Einfach, was mich gerade vollkommen fertig macht, ist, dass es die Donauquelle ist. Wobei, also kurzes Überfliegen, der Wikipedia sagt, es ist jetzt, also es gibt viele Quellen, aber Ja, wie gesagt, Donauquelle habe ich jetzt in der Form noch nicht gesehen. Total und es ist mit einem iPhone fotografiert. Ja. Bin, auch 12 Dieses Mini mit dem Ultra-White-Kamerachen. Dieses, also was ja auch so ein, so ein ganz klassisches, äh, wie nennt man das denn, frustrationstoleranz ist, ist eben so eine runde Struktur zu fotografieren, also dieses Halbrund, was ja das Obere, den oberen Bildrand begrenzt. Wie, wie richte ich das ideal aus? Weil, so <lacht> Weil egal wie du, weißt du, egal wie du das Bild kippst, es ist immer schief. Ja, die Kamera, also A, die Kamera ist nach vorne gekippt, weil da der, der wird ja dieses, dieses ja. Äh, diese Wasserfläche abgelichtet. Das heißt, wenn du oben mal schaust, diese diese senkrechten, also hinter dem Geländer sind diese senkrechten. Stimmt, da stürzen die, die Linien die aber stürzen sowas halt von. sowas ja. von auseinander. <lacht> ähm, da würde ich sagen, es ist völlig Wumpe, weil das ist eh <lacht> durch den Winkel so krumm. <lacht> ja. Was ich mag, ist tatsächlich das kleine Detail, dass das Bild oben durch den oberen Rand des Geländers begrenzt ist, aber trotzdem noch ein bisschen Rand nach oben lässt. Das fühlt sich dann nicht so rangeklatscht an. Das fühlt sich so an, als ob das so gehört. Mhm. also der obere die obere Kante des Bildes tja so und das dritte Bild ist die Wache bei Regen das ist der ähm, Dom das ist der Dom ist doch, das ist, ist doch das ist doch der Dom das ist doch das ist doch es hat der Kölner Dom Achso, der Dom. Kann gut sein, weiß ich nicht. Und warum das die Wache. Ach so, weil da eine Wache davor steht. Da ja. steht eine Wache davor, ja. ja so, was ja. sehen wir? Wir sehen also, ähm, ich sag die mal. Domplatte. Kölner Domplatte vorne. Und äh, das ist bei Nacht fotografiert. Das heißt, hier Dom ist von, von unten vorne, ist, ist ja schön angestrahlt. Ähm, es hat geregnet. Das das heißt, heißt, und die Domplatte, ist halt, das ist halt so ein Granitboden, ein relativ flacher Granitboden, genau. Warum, weshalb auch die Skater sich da sehr wohl drauf fühlen und sich seit Jahrzehnten äh, Wettrennen mit den örtlichen Behörden äh, liefern. Ja. ja, was sehen wir? Wir sehen äh, die Spiegelung, also quasi die, die, die, die drei Tore, die drei Portale, die da groß und sehr hell sind die sich dann sehr schön nach unten spiegeln, das Ganze so senkrecht, also auch sehr aufgeräumt. Die, die Vertikalen ja. sind vertikal und parallel zum Rand, also das ist sehr aufgeräumt. Der, ähm, der, der, der, der Horizont ist nicht ganz in der Mitte, das ist aber mhm. wieder gut, weil A lässt die Spiegelung von nach unten eh nach das ja. du, dann hört die da quasi vor dem Bildrand schon auf, ja. weil das einfach durch den Bildwinkel ist. Und oben sind die Spitzen von diesen Dingern noch drauf. Das ja. heißt, es hat so ein Vollständigkeitsgefühl. Dann ist das sehr, also es ist eine lang, lang, Langzeitbelichtung wahrscheinlich. Ja, weiß ich noch nicht mal. No, nicht also sagen. links ist ein Passant, also vor der, also ja, an der, dem linken, der Tor. steht scharf. Ja, das ist okay. Der ist, also da das ist aber ist so auch lang. total viel Licht. Und mit einer modernen Kamera, mit entsprechender ISO geht das. Ähm, ja, es ist, es ist sehr knackig, also auch von der, von der Entwicklung her. Das ist her so, ein Google Pixel Scherze, 6, äh, mit dem das doch, Foto gemacht worden ist. Das sind halt diese gottverdammten Smartphones, die sind echt cool. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja und dann durch, durch eine ja, etwas ja. niedere Position, also ich würde sagen, dass es, das ist. Äh, da ist, das ist die, Kniehöhe. Das ja. ist Kniehöhe, also das ist so aus der Hocke gemacht, wahrscheinlich. Ähm, auch mit so einer recht weitwinkligen Linse würde ich sagen. Kommt das schon? Also irgendwie so, das kommt gut. Das ist, ja, ist sehr schönes Bild. Ist ein, also auch, das ist auch so sehr schön, schön warm, warm auch. Also, naja, der, der, der Warm ist, ist außenrum der Stein, weil da auch so, ich sag mal so, gelblichere, so wahrscheinlich ein bisschen Natriumdampflampen sind. Und dann hast du aber diese drei Torbögen, die sind dann irgendwie kühler. Wobei ich nicht weiß, ob das ein anderes Licht ist oder ob da... Äh, ob ähm, wer war's? Äh, Christine dabei Regen, äh, Quatsch, bei, beim, beim, äh, beim Nachbearbeiten nochmal irgendwie so ein bisschen an den Farben gezuppelt hat. Kann ich nicht sagen. Kenne das nicht. Persönlich. <lacht> also ich war da schon mal, aber nicht, nicht zu der Zeit und nicht bei so einem Ding. Nee, also das, das in, in dem, in dem Licht, in der Stimmung kenne ich den Dom auch nicht. Aber das, wie gesagt, wie du sagtest, das muss nichts heißen, weil. Ja. Und dann wenn, du, wir... wenn du in Köln lebst, hängst du halt nicht die ganze Zeit auf der Domplatte rum, außer okay. du bist Skater oder Bettler. Tourist. Also genau, so ein bisschen wie hier in Berlin. Also wir fahren ja auch nicht ständig auf den Fernsehturm hoch. Ne? Warum eigentlich nicht? Weil er da steht, das ist ja morgen auch noch da. Ja, genau. Ich ähm. glaube, das ist echt so ein... Ich habe halt wirklich, Ich hab, ich glaube was, 14 oder sogar 17 Jahre hier leben müssen, um da überhaupt das erste Mal hochzufahren. Ich glaube, 14 Jahre waren es. Wenn man Besuch hat und en endlich mal eine Stadtführung bucht in der eigenen Stadt oder so. Tatsächlich nicht. Ich bin nee. hingegangen und habe gesagt, ich fahre jetzt mal hoch. Solltest du das mal machen. Das, er das, Ergebnis, also das Erlebnis hatte ich in Tübingen. Da habe ich nach acht ja. Jahren in Tübingen ich, äh, Besuch bekommen aus Amerika und dann so geschäftlichen Besuchen haben wir abends irgendwie in Tübingen was unternommen und ich habe halt so am, am frühen Abend quasi für die eine Stadtführung gebucht und bin dann so widerwillig quasi mitgegangen und es war total spannend. Das war richtig gut. Stimmt, müssten man eigentlich mal machen. Ja. Also nochmal zurück zu Christines ja. Bild. Ähm, ja. Es gibt ein Subjekt, also eigentlich ist der Dom das Subjekt, weil der ist riesengroß und, und, und hell. Aber dann ja, hast du halt da der, diesen der einen kleine roten rote Mann, Mann ja. da stehen, ne? der ja. da vorne wahrscheinlich irgendwie doch wache steht oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich, um die Skater zu vertreiben. Und und die andere Person links, die da noch so reinlatscht und dann hast du dann plötzlich doch, obwohl es sehr klein ist, ein Subjekt, weil es halt nochmal ganz anders ist als der Rest. Mhm. Also schön. Wirklich gut, wirklich gut, ja. ja. Ist auch wieder sowas, wo ich denke, hast du da drauf gewartet oder bist du da lang gelaufen und hast boah, das mache ich jetzt mal schnell. Also ich, ich persönlich hätte da wahrscheinlich einfach, ja, ich, ich hätte gewartet. Also ich vermute, Christine hatte auch gewartet, bis das irgendwie so passt. Ja, ja, aber es ist, halt auch, es ist halt auch so ein Objekt, also der Dom, da läufst du halt auch ständig dran vorbei. Ne? Also du musst vom Bahnhof, vom Bahnhof in die Fußgängerzone, ja. läufst du am Dom vorbei. Aber es kann halt auch genauso gut sein, dass es irgendwie so ein, so ein völlig spontanes Ding ist. Vielleicht hörst du das, Christine, und lässt einen Kommentar da. <lacht> genau. Kommentare auf vrind.de und das Posting zur Sendung. Und im Posting zur Sendung in den Show Notes findet ihr auch Formulare zur Einreichung von Fotos für die Bilderschau. Und... Ein Formular zum Einreichen von Fragen, denn wenn es keine Fragen mehr gibt, stellen wir die Sendung ein. Und den Fototeil gerade am Schluss noch auf YouTube. Und den Link, den findet ihr auch hier, wenn ich nicht wieder verkacke, da den Link reinzutun. Chris Marquardt, vielen Dank. Klar doch. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Wer redet?